hallo ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel p und ich bin Metal Mario Master. Wir beginnen euch zurück zu Resident Evil Five. Wow. Ja. Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin bereit. Ich Mit Kapitel 13 21 sogar schon. Oh mein Gott. Das oh. Lager. Ruby. Oh, das sind Kisten. Mein, mhm. mein Drang Kisten zu zerstören, es hat wieder zugenommen. Ich weiß, was es hier noch gibt. Mhm. Weiß nur nicht genau wo. Oh Emblem. Oh Emblem. Emblem. Emblem. Emblem. Emblem. Emblem. Emblem. Ja. Huh. Ich, kann, ich kann, ich kann eigentlich abschießen. Ne? Wir bekommen die ja beide, ne? Ja. ja. Uh, was haben wir denn hier? Noch eine maschinen ein Maschinengewehr. Ja, ah, genau die meine ich. Hm? Ich dachte, die wäre irgendwo versteckt. Kannst eigentlich du haben. Ich habe ja schon eine. Komm uns mal. Ach komm mal Ich kann es oh, dir. Kann ich, kann ich sie dir geben? Oder nee. Ich kann es dir nicht geben. Oh man. Oh. Nee, ich kann es dir nicht geben. Oh. Ja, ich brauche keinen oh. MG. Na gut. Da habe ich jetzt zwei. Ah, anfassen für den Partner. Drücken Sie. Mich. Drücken Sie nach oben, oder? Unten während Sie B, ge B gedrückt halten. Ah, hm? Bad, wo stand äh, Hier auf dem Dokument. Oh, angreifen Partner auf ihn sie. Okay, okay. Come on. Come on. Ja, okay. Schon, war rausgefunden. Ich dachte bei mir, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen Knopf gedrückt halte, dann Stehen hier so schicken, danken, stoppen, rufen und so. Ich dachte, ich muss da irgendwie überdrücken, mhm. aber ich kann einfach nur hier die, äh, ah, die Tasten drücken bei kann mir, ein indem sie es markieren und a drücken. Hm. Ah. Irgendwie Wenn sie für ein ja, Objekt geben, muss ihren Partner zu überlassen. Ja, aber geht du ja, nicht kann, ne? ich glaube, du kannst mich danach fragen. Nee, ist ausgebaut bei mir schade okay dann nicht ja ist auch kein problem Okay. ich, ich habe ja schon die ganzen ich, ich weiß nicht ob ich alle waffen gefunden habe aber ich habe ja schon eine menge freigeschaltet so, theoretisch ja. könnte ich mir ja kaufen wenn ich genug geld habe ja Oh Gott. glaube ich erinnere mich hier an hm, oh ja hier sind war meine dass hier auch hunde sind Ah. Ja, pass auf. Da willst du nicht rum. Ich. ich hab's gesehen. Oh, da oben. Kommst du runter da? der stehe Der hat, glaube ich, abgelebt. Ja, am Armbuste. Ich meine, es gab ein Archiv mit dafür, wenn man irgendwie eine Armbus mit einem Messer abblockt. <lacht> Und irgendwie voll krass ist. Wow, sie gekickt wie eine richtige Frau. Oh, oh Gott. <lacht> Was hast du gemacht? du solltest dich Soll es sich vielleicht auch mal heilen. Also, ist eigentlich so, so gell Du hast doch noch eine Heilung. Ja, aber das ist nur ein Ding. Yeah. So ein Grünes. was er ich mein... sowieso mit einem Schlag noch mit so wenig HP weg, glaube ich. Oh, hier ist noch ein Grünes. Komm oh oh So. Warte mal. So jetzt erst mal ausrüsten. So. I owe you one. Okay. solange wir eigentlich immer nah beieinander sind oh hier ist noch eine menge reicht das ja schon ich, ja, ich habe es gesehen <lacht> keine sorge handgranate ha! maschinengewehr ja maschinengewehr mission und granate nehme ich auch mit ich glaube ich bin voll ah, nee, ich, ich habe noch ich habe noch einen platz frei ich meine dabei ja hm. So, heute da oben. Hab ich jetzt nicht nachgeguckt. falsche Taste. Ich eigentlich nachladen. Ah, er legt noch ein bisschen pistolmunition Das äh, wissen wir da auch gekommen. Ja, mit der Leiter. Ah. Und hier ist nicht. Ja, da war nur das grüne Kraut, was ich dir gegeben habe. Oh. Aus dem Weg. Oh, oh da oben ist einer. Ich mach mal Leben. Lang. Da oben bist du <lacht> ja, ich warum ist so ein Armboss-Schütze? habe ich, ja. hab ich getötet? Ich habe ich habe auch, auch ein bisschen in den Schritt geschossen. Ich weiß, ich drücke auf die falsche Taste. Ich wollte nachladen. Das Schrotgewehr muss es für dich. Mal in also so. kann man stampfen und spießen und ja. so wird ein eindruck raus ja wobei wir aber einen kochen genau. werden <lacht> ja genau hier <lacht> kommt da irgendwie irgendwie so, so eine dumme idee wer welche nach dem partner sagen Okay. Guten Tag! Der Herr! Hallöchen! Pass auf, da kommt ein Dicker! Ah! Hunde! Aua! Aua, du Arschloch! Lebt er noch? Ja. Ah. Jetzt nicht mehr. Oh, Juwelenarmreif, cool. Schatz! Hat er gerade einen Molotow cocktail auf den Hund geworfen? Ich glaube schon. Böses Hundi! Der ist kein, kein guter Rudi gewesen. Oben ist er. ja aber erstmal erstmal scheint schein ja ich habe de <lacht> <Ich> hab den <lacht> feind <mit> dem schrotgewehr <lacht> weggeballert sagte dazu ja. jetzt ist er runtergefallen wie ah. ein, eine heißt wie eine kartoffel okay. hast du gerade hund mit, mit einer schrotflinte getötet ja cool irgendwie macht ich nervös, dass der immer noch hier am Liegen ist. Der ist tot. Der steht nicht mehr auf. Normalerweise lösen die sich ja einmal auf oder so. Ich weiß. Ich weiß, dass ich das nervös macht. Ja. Oh, ich weiß, was nicht Hilfe mal! <lacht> okay. Geht doch. Hat hat das so lange gedauert. Du bist so groß und stark. Ich dachte, du schaffst das dann alleine. man ich habe das so Steroide in, in mir, aber trotzdem, ich kann nicht alles. Oh, Auch kommen mit, kombiniere das mal mit deinem grünen. uns mal bitte. Oh. Ja, oh. much appreciated. Yeah, much appreciated. Nee. Irgendwas sagt mir, dass man doch lieber auf die Fässer schießen möchte. Hier. Ah! Fenster? Ja, so ein wenig. <lacht> sind wir tot? Ja. <lacht> <lacht> okay, nochmal. mal Ah geil, ähm okay, okay, Ich könnte mir so kaufen, so verwalten. Ich weißt tue die MP5, MP5 mal. Hat sie einen Shortgewehr gekauft? Ja. Entfernen. Da rein. Oh Schätze. 1000. Mhm. <lacht> ja, komm, verkaufen. Weg damit. Äh, verbessern. Mal nehmen auf Feuerkraft. Obwohl die MP5 ist, ist, ist stärker macht auch mehr Feuerkraft ich kann sie eh nicht verbessern aber ich bleibe jetzt mal bei der hier okay let's go okay so. ja, ich glaube du musst das rote Kraut wieder einsammeln oh. so ich habe jetzt auch eine ah, danke so und diesmal Weiß ich nicht. Ich glaube wir können auch nicht wieder zurückspringen. Ne, auch nicht. Hin. So, okay. So, warum nicht gleich so? Ich habe auch kaum noch Pistolenmunition. er kommt direkt Bleim. auf mich zu Ah, oh, habe ich mit in, ja. in den schritt geschossen yeah. oh, ich kann das eigentlich wagen er hat mir schon wieder den schritt geschossen das ist an den abgeprallt schießt schießen mir den schritt kein schritt schießen kein schritt schießen, schießen. Nein. Okay. War er lebt noch. Das Knie. Das Messer. Jetzt nicht mehr. Okay. Das, und jetzt geh weg. Lade nach! Okay. Fässer. Pistolen muss, brauche ich unbedingt. Ich habe nämlich keine mehr. ich auch nicht. Mein, mein. Ah nee, du hast mein. ja auch schon was Ja, ich habe jetzt auch eine Schrotflinte. Schro ich hatte auch, ich hatte auch eh keine Munition mehr dafür. Hm. Ich habe jetzt noch 25 Schuss mit mit der Pistole. Ha, nimm das Karton und das. Ha. Ich dachte, der Karton würde runterfallen. Das wäre lustig geworden. Okay, Checkpoint. Oh Gott. Wahrscheinlich. Ja, da kommen wir. Mach Platz, Filo. Ja. Rudi, aus. Aus, Rudi. Ganz böser Rudi. Das spiel. Was? Ein spiel von wort ist äh, Hier so follow me. Das ist aus Resident Evil 4. Ja, ach so, ich dachte du machst eine Anspielung an ort <lacht> Nee. Hallo. Ich habe mir nie. gespielt Oh, ich war das Spiel klasse. Hallo. Ich weiß nicht. Es, es, hat, es hat mich nie angesprochen. Hallo. Follow me. Okay. Warte. Okay. An die Arbeit. Oh my God. <lacht> Mein Gott. Oh, oh so viel cool auf hier. Aber nur noch ein Rubin. Richtig ja. oh, wir haben nur ein Nickerchen gemacht, Was ich... zum Okay, bsa Waffen. Nee, gott Oh my God. No. Ah, da Du machst das schon. Na oh, ehrlich, jetzt kommt da echt noch ein zweiter Parasit raus. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ich weiß nicht, ob ich den treffe, aber es sieht gut aus. Ne? Ja, das sind in jedem fall getroffen. Warte mal Moment. Ja, natürlich. habe ich ja letztens Warte, meine Kuh äh im Verschwendet, Mann. Mittagessen, Mittagessen, Dinner. Oh, ich glaube, hier geht gleich wieder ein bisschen mehr ab. Ja. Da doch schon was gesehen. Da rennt schon was. Hallo. Hallo. Sir. Geht's Ihnen gut? Noch mehr Pistolen, -Monitor. Man kann nie genug davon haben. Ich meine, es ist immer noch Resident Evil. Ja, den Katzen sind sie die ganze zeit in meinem rumlaufen ja Von daher müssen die am ja werden. Ja, ich glaube im wasser ist eine menge irgendwie versteckt das war mal nachgucken ich hatte ich habe gerade ein bisschen gold gefunden das hier überall was verteilt irgendwo ah, gold ah das Schatz gefunden, cool. Und du. Da läuft sie im Wasser rum. Ja. Hui. Und ich habe bei meinem Badeanzug vergessen. Ah, oh. das, das ist schlimm. Da. Was? der <lacht> unter sprühen ja das ist ja selbstverständlich ich was denkst du denn warum ich immer so gut rieche wir brauchen einen schlüssel wir, wir brauchen sind, einen schlüssel sind die ganzen leute ich sehe die ganze leute aber ich auch Komm ich nicht an die heran hat uh, die karte sagt ein auf die ist ein an Granate, cool. Wissen du überhaupt? Sehe ich gar nicht. Da hinten bist du. Ich steig oh, den da mal aufs Dach. Ich steig den mal aufs Dach. Ach so. Du gehst in der Gebäude und ich wird Dach überprüfen. Ja. Okay, glaub, wir müssen rein bei mir ist die Karte hier am Blinken. Ja. Wenn ich jetzt nur ein Ding treffe, oder Boah, ich treffe das nicht. So. Zack. So öffnet man Türen. nette Bude. Mhm. Hast du hier Game Awards angesehen? Le, ich habe sie leider verpasst ja ich auch nicht habe nur so ein paar spieler so gesehen ich weiß dass elden ring auf jeden fall gewonnen hat ja, Spiel des Jahres. des da ist das noch ein rotes da draußen da, da, oh mein gott da ist was wir sind grundsprecher von ihr kathos das God of war hat irgendwie in der warte gewohnt ja. sieben <lacht> look look wurde ah, genau. Nein, das Herabfallen des Schlüssels hat die Horde <lacht> angelockt. Wie ist das möglich? Wir sind hier. <lacht> Lord Freezer, I found him. Oh, das wäre ein dicker. Oh nein! Thanks! Lachen sie über uns? Das glaubt oh, ihr nicht, wer ihr seid? Oh. Einfach ah. Der Dick ist im Weg. Ich, ja. ich habe dir gegen die Leiche da oben geschossen. gleich mal vor dem Tanzen. Uh. Oh, keine Muni. ich mal etwas. pistolen Muni. Moment, mal nachladen. Da war ich ja leider auch nicht mehr so viel. Warte welche. Kommt der? In, ja. Warte, wo, wo? Ach, das ist der dicke! Oh mein Gott! So, bist du bist doch schon wieder draußen. Ja? schaue ich mir hier mich immer ein bisschen um. Da ist eine Schatz. Wie kommen eh wir da hinein? Wo sind hier die gar nicht. Okay. Hier auf dem Markt. eine granate oder irgendwie so was und, ja. und da muss man ja irgendwie rüber klettern warte. Äh, warte. Äh, ich ah, ich habe sie gegeben aber okay das ja, ist mal gucken ob man da irgendwo anders hinkommt obwohl ich bin mir nicht sicher ich werfe, die ab da rein ja Oh, der ist tot cool. Ja, hat geklappt. Hat irgendwie funktioniert. Was haben wir gewonnen? Uff. Schon. Ein Rubin. Yay. Der Hafenschlüssel wurde benutzt. Ja, das war die Tür auf. sind die aber oh mein gott ja yeah. oh. oh ich hatte ich hatte gerade den spaß meines lebens mm -hmm. Ich möchte auch ins Wasser. Und ich hab den Gold gefunden. Sehr gut. Cool. <lacht> <lacht> <lacht> ne, weggefährt. Oh, grünes Kraut. Oh, grüßes Kraut. Cool. Das sind Menschen. Oh Gott, das ist Dicker. Oh Mann. Ja irgendwie ich könnte man ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nein. Der, oh, der Dick ist, ah. oh, ist jetzt was dran fallen. Ja ich bin so einer Schatzklasse. Jetzt ist Ah. Ja oh, oh Gott. Der Dick. Oh, endlich macht ah. es so einmal die. Könnte jeder ich könnte gerade jede Art von Munition gebrauchen. Ich habe keine schrotflinten mehr und ich habe auch äh, kaum noch pistolen munition und, und mg munition habe ich auch nicht mehr. Da ah. oben. Ah. Oh, sehr gut. Alles ab. mit Ich habe hab den Raketenwerfer abgeballert. Ich kümmere mich um ihn. Ah. <lacht> ich, ich. Oh, ist eine Tür. Oh. Aber ich feuer schreckt gerade jetzt oh. Oh, noch ein Kraut. da ist ein emblem aber ich habe keine im Muni und ich will nicht mit dem schot gewährle ding abballern Wo ist das emblem ja. ich will jetzt nicht mit meinem schot gewährleihen ballern Danke. erledigt ja. nein da wollte ich Gold. Noch ein bisschen Gold gegen die Wand. Hier ist MG Munition. Oh Gott, kann gerade nicht. Bin beschäftigt, war oh. <lacht> oh, <lacht> Ja. Oh, oh Gott! Ich habe ich mit dem Raketenwerfer abgeschossen. <lacht> Was? Hilfe! Ah, ich glaube schon, ich ihn schon. Danke. Ja, ich habe da nur so eine riesige Explosion gesehen. Ist er nicht auf unserer Seite? Ja, der ist auf unserer Seite. Der, der hat Friendly Fire an. es ist wahnsinnig der Typ. Genauso wie der da ist besoffen mit macht ja ja ja ja yeah. <lacht> gar haben wir doch, äh, ist nicht ja ja ja ich ja für ja ja ja Schrotgewehr, Ach so, ja, das haben wir gar nicht. Du kannst mir jetzt die ähm Oh, ich weiß wieso. Äh Bei j 1 essen. <lacht> oh. es mit. Oh, soll ich das nehmen? Okay. Gib mir mal. Ja. Gib mir erstmal die äh, TMP-Munition. Thanks. Ah, ja, muss ich das hier auch noch anordnen. So, so also mit, mit solchen Waffen laufe ich normalerweise um Pistole, Notgewehr und Streifer. Also ich bin bedient, was Waffen angeht. Kannst solche euch hier anderen einsammeln? Alles klar. Ich habe zwei Handkraner. war warte, warte. Ich brauche unbedingt Platz mit mir. Ich habe nur einen Platz frei. Stay frosty, down there. You're almost at the station. frosty. Oh, das ist ein Cow. Ja, okay. einfach unbeaufsichtigt oh. rum. Du, du da oben ich gehe die finger kriege go. Go. Go. Go. Okay. wir sind ja fertig verschwinde ja, ja vielleicht freue ich den die ganze zeit an nachdem ich abgeschossen hat go go go so. da muss ich jetzt auch da muss ja jetzt auch drei munitionstypen rumschleppen ja pistole schrotflinte und maschinen aber die pistole die ganz normale pistole die kann unglaublich viel munition irgendwann halten das ist super was oh. Sir. Sir. Ha? Nee. <lacht> ich habe die ganze zeit in schritt geschossen und dadurch ist er gestorben aus Mangler, mangel an blut also, ich dachte, du hast gelacht, weil ich irgendwie die Tür so reingestürmt bin. Ne, nee, das nicht. Mit die Tür äh, mit, mit weggeballert. Huh. Oh Sch Schrotmunition, ah, ich kann sie nicht mitnehmen. Ah, du bist auch voll, ich ich voll. Ja, ich bin voll. Ich, ich habe keinen Inventarplatz mehr hier. Soll ich eine Granate abnehmen? Ja, Können ja, sie okay. eine Brandgranate abnehmen? Ja, wir sind bei mir Fenster noch intakt? Ey jetzt haben ähm, okay. so kann ich auch jetzt kann ich auch eigentlich noch wieder mit meiner schrot schießen ich die ganze zeit <lacht> durch das fenster ey. Der ist bei mir noch ganz ey. ja bei mir ist das kaputt kraut oh, da ein kraut, noch ein kraut? Oh Gott, ich habe keinen platz mehr ich muss mal gleich eins verbinden was also ich finde hier noch ein rot okay. irgendwo er wäre natürlich besser ja, kannst du mir natürlich auch, auch noch ein Kraut geben? Dann kann, kann ich da aus dem Dreier Kraut machen. Hm. Nee, ich glaube, das geht nicht in dem Spiel. Doch, das geht. Müsste da ja, ich gehen. Jetzt, jetzt habe ich sowieso keinen Platz mehr. Ja, okay. <lacht> <lacht> no! Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Jetzt haben wir nicht so eine Drama-Queen, Mann. Ja. Kirk, oh. oh mein Gott, die Kacke ist ja am Dampfen. Whoa. Whoa. Okay. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ja. So. So, der Crash-Site. Ich wir mal ja hochheben. Shit. Sure. Ich nicht ob das yep. eine gute idee ist weil ich so gut wie gar keine munition habe Ach, ja. Ach, so, jetzt komm kommen die jetzt kommen die penner zu mir ey. geht weg den muni mit <lacht> Zack. sehr gut. Komm mal so genau umnehmen. Molotov Cocktail. Molotov Cocktail. Warte, Warte der hole ich mir. Oh. Da, natürlich. Jetzt kommt da wieder so, so ein scheiß Vieh raus. Verstehen. Äh, Hab ihn. Okay. Yeah. Lade nach. Ja. Lade erneut nach. Oh Jetzt so viel Money, das kann ich alles einsammeln, nein, ich habe alles voll. Okay, dann komme ich mal das Hier, mal da dann mal das nach, dann nehme ich das hier. Jetzt sind noch gut. Ja, ich habe gerade meinen Spaß. Bleh. Ich sehe es. ich daneben. Ich wollte voll stylisch gerade helfen? Okay. Oh, ich habe Gewehrmunition gefunden. Ja, ich komme. ein bisschen Money für dich mitgebracht. Oh, ich kann auch keine bringen. Wo bist du? Ah, da kommt sie gerade wunderbar ich warte ich gebe dir mal eben äh, geben yep. ja, erstmal ist tauschen lade. warte lade nach hat ja. sein rot fälle oh. nachladen super. und nein dreier kann man nicht machen kann man nicht das ist nein. schade man kann nur grün und grün und rot und grün ja und rot und grün ist immer das Bestes. Ja, natürlich, das weiß ich. Oh, so. Hast, hast du den Schlacht gesehen? Ah, jetzt bin ich natürlich ein rotes das ist klar. Und zurück habe ich noch eins. Ja. Ja, ich habe eine Menge Heilung okay. mit mir. Äh, ja, hier. Ich habe ein ich muss man, ich muss meine Granaten einsetzen und die haben diese, diese komischen Sitz-Paletten. Die habe ich, hab ich noch nie gesehen. Irgendwo gibt es bei uns gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, ist dann da noch ein das Rot. rot auch oh, kannst du mitnehmen? Ich auch nicht. Ich habe gerade ein grünes, ein grünes gefunden. und grünes wir können so jeden Part irgendwie so eine folge machen noch am anfang ja, <lacht> ja. die gefallen hat ein bisschen länger wird ja also das, das wird hier auf jeden fall ein etwas längeres <lacht> der sich bewegt hat ey. Wenn du das gesehen hättest Boah, ich würde gerne das rote kraut mitnehmen aber ich habe kein... Platz. ich habe auch keinen platz warte mal Warte mal, lass mich mal irgendwas erledigen. meiner Granate. Ja. Ich würde eigentlich meine werfen, aber okay. Ich habe jetzt zumindest Platz. Na, nehm du oh, no, ich gehe mal runter. Ah. Uh. Hier schon wieder eine neue Granate. Ich sehe schon vorher. Vor ein nächstes Let's ein nächstes Let's Play mit Resident Evil 4. Oh, ich sehe schon vor mir. Hm. Oh mal, jetzt jetzt habe ich natürlich kein Platz mehr für eine Handgranate. hatte Ich nehme die. Okay. So. Da ist auch noch eine. Da. So. Und irgendwo musst du mich, glaube ich, jetzt hier rüber schicken In das andere Gebäude. Oh, da muss ich mich beschützen und ja. oh, so. ich habe keine ich habe keine sniper ist noch ein grünes kraut man oh, ja, müssen wir gleich mitnehmen ja, Mann, wir können Leiche noch ein bisschen da so. du irgendwie an das grüne kraut kommen Dann könnte ich ja auch noch so, so was machen und pack, pack. <lacht> so. was muss ich ja machen wo muss ich überhaupt hin? Und, Bus, und wer ist eigentlich Paul? Was ist mit los? So, ich los? Da muss wir jetzt ein bisschen beschützen, ja. ja. Oh, nicht gut. Ich, ich sehe auch gar nicht, gar nicht so richtig. Ja, ich bin unten. Ich bin eine Ebene unten jetzt. Ah, da. Folge den Explosionen. sie auch geil geil wo wo musst du nicht weitergehen ich glaube das muss oh aber Okay, sind eine Menge Gegner <lacht> ah. meine Granate da danach leider was da Okay. Jetzt auch Munition hier auf einmal, esse. ja. Kommt die ganze Munition her. Das ist von der anderen Seite abgeschlossen. So, ich bin jetzt ganz unten irgendwo. Ah, du, du musst für mich das Schloss öffnen. Ja. nur Hier. Hm? Ich soll vielleicht mal auf der Karte gucken, ne? Ja. Äh, Ach da besser. Musst du für mich das, äh, das Schloss aufmachen? Alles offen dem. Ah. Thanks. So. Ah. im Namen des Gesetzes oder sowas in der Art. Combo. Oh. Ah! Warte mal. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ja, okay. No. Aber ich will, will den unbedingt besiegen, der jetzt gleich kommt. damit müssen wir sogar. Oh nein. ich habe gar keine Munition. Außer für Gewehr? Oh Gott. Äh. Äh, brauchst du Gewehrmunition? Also Schrottgewehrmunition. Hier. Ja, na oh. gut. <lacht> Lass jetzt mal hier ein bisschen looten. Loot, loot. <lacht> so viel Loot. Äh, Granate. Der dahin irgendwie mehr objekt mehr item management als andere das Gefühl. Mhm. In resident evil 4 war das item management das war das beste ja also da hast du halt so ein koffer wo du halt das alles so schön sortieren konntest ja ja das kenne ich glaube ich habe schon mal gesehen das ist super Ich nach oben und guck mal, das noch da ist. Äh, das Code habe ich mitgenommen. Oh, okay. Aber ich habe es auch schon kombiniert. Schon ein Schritt weiter. Hm. So, dann, dann gehen wir mal vor. Hm. Oh Gott, warum muss ich eigentlich immer vorgehen? Ich weiß, was jetzt gleich kommt. Und zwar, hallo, Mister Kittensing typ Ah, Chainsaw Man, der beliebte Anime. Im Moment, Chainsaw. Ja. da gehen wir mal ein bisschen auf Abstand, und da kommen schon einige Leute. Nein, oh, aber zu weit. Ja! Was war das? Was war das? Nein, er war zu weit. <lacht> Verdammt. Und oh, er ist so weit. er äh, ja. ja, der ist da geborgen, aber da auch. find Wind, den gar nicht mal so schlimm wie, wie den aus aus Teil 4. Warte, komm mal hier hin. Hier ist noch so ein schönes Pass. Okay, Planänderung. Ja. Ich Oh, jetzt kommt er auf mich. Oh. Hey. oh, jetzt geht er wieder auf mich. <lacht> nein, Ich hab nur noch nein, Ja. Aber Steht der der vor so fest. Ich glaube, der der Typ war. Warte, war ein bisschen zu viel. Ja, ist auch erst. Der, weiß du warst. ich Bitte Boss. Ich habe nur noch ein Sniper gewechselt. Ich sehe nicht, was direkt vor mir passiert. Ah, oh, der Gott. Genau getroffen. Oh, ich dachte, der wäre... Ja, komm her. Nein, ich muss nachladen. heute oh, Nein! nein. voll ins Gesicht schießen. Nee, du musst dich nachladen. Oh, erstmal schätze Ja, erstmal... Geh ich vorbei <lacht> oh, 7000 so ich werde mal ähm... eigentlich bin ich gut ausgerüstet oh, ich habe bei munition drin jetzt möchte ich das ja upgraden wird mal ähm... feuerkraft verbessern ja, ich bleibe äh, kapazität Ah, genau und verbessern, möchte ich gerne die Kapazität meiner Schrotwinde. Feuerkraft auch. Ich bin zu weit weg. Ja, ich möchte gerne die Ladegeschwindigkeit von meiner Schrotwinde auch noch verbessern. Oh, Ladegeschwindigkeit, Zeit. da bin ich schlecht. Ja. 3,6 auf 3,3 bringt auch nicht so also ich bin bereit ja, genau. so, man du da oben das elektro dingen ja da kann man auch abschießen. will ich noch mal so sagen ne? okay da so, lockt wohl mal raus am besten Oh, irgendwie kann man, glaube ich, auch skippen. Nee, ich kann nicht. Kein... Ah doch. Ja. Müssen wir und weiter. Ja. Und... Zack. <lacht> <die> <,�iste movie> <nulo> oh, Warte. Und jetzt ins Gesicht und dann in das nächste. Ich habe ja Schaden gemacht. Das ist <lacht> nämlich nicht gerührt. <lacht> oh Scheiße, meine Schuhe, meine Schuhe, ja. Cool. Meine Granate, da. Oh nein! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich hab keine Granate mehr. Ähm, oh, das ist doch ja so, das ist doch so fast. Lockt ihn mal hierher. <lacht> äh, irgendwie hänge ich von der Aufhebe-Animation fest. <lacht> <lacht> nein. Okay. Bewegt sich gerade bei mir? Nein, ich schieße gerade. Okay, glaub ich glaube ich bei mir ist ein bisschen am Lenken. Er läuft bei mir die ganze Zeit dagegen der Wand. <lacht> <lacht> Aua. Oh, oh, oh. Ist der das war mir hier. Genau hier ist er. Bei mir sehen da nicht Da <lacht> so, wir müssen noch mal vom Kontrollpunkt laden. Okay. Ah, ich, ich höre ihn. Oh Gott. er hin? <lacht> <lacht> Ich habe schon wieder mein ganz eigenes Abenteuer hier. Ja. Oh.